Hallo zusammen, es gibt mal wieder ein paar interessante Entwicklungen im Kryptomarkt, über die ich ganz gerne mit euch sprechen würde. Es ist ja im Moment so, der Bitcoin versucht irgendwie über die 40.000 Dollar Marke zu klettern. Es klappt aber nicht so richtig, immer wenn wir uns dann sehr nah an die 40.000 Dollar Marke bewegen, dann kommt wieder irgendeine kleine Meldung, irgendeine Kleinigkeit passiert und Bitcoin korrigiert wieder nach unten, stabilisiert sich so ungefähr bei 35.000 Dollar, dann geht es wieder Langsam, in kleinen Schrittchen hoch und das Ganze wiederholt sich immer wieder. Es ist einfach diese total zermürbende und langwierige Phase im Markt, in der die, äh, der Breakout quasi zum Greifen nah ist, aber nichts richtig passiert. Es liegt auch gleichzeitig ein bisschen die Spannung in der Luft, denn ähm, äh, größere negative Nachrichten können natürlich auch dazu führen, dass es überhaupt nicht weiter nach oben geht, sondern dass es eher nach unten geht. Außerdem nähern wir uns ja jetzt auch, nach und nach dem Sommer und es gibt ja dieses alte Börsensprichwort, das lautet Sell in May and Go Away und äh, das ist ja tatsächlich, wie ich jetzt auch gelesen habe, wissenschaftlich bestätigt, dass also im Sommer äh, die Kurse eher nicht so stark nach oben gehen, denn äh, wahrscheinlich, weil einfach viele Leute im Urlaub sind und irgendwie Pause machen und äh, da einfach auch dann die das Volumen nicht groß genug ist, um die Kurse richtig nach oben zu treiben. Das hat sich aus meiner subjektiven Sicht tatsächlich in den letzten Jahren auch sehr bewahrheitet. Bis auf jetzt letzten Sommer, da war ja der DeFi-Sommer, das ist eine Ausnahme, aber sonst war eigentlich im Sommer eher nichts los. Es ging meistens im Juni runter und dann ging es erst richtig los wieder ab September. Eigentlich sogar, wenn man ehrlich ist, so ab November, Oktober, November. Das sind so Monate, in denen dann quasi es wieder richtig losgeht. Und ähm, deshalb gibt es ja zu diesem Sprichwort auch noch die Ergänzung, und zwar sell in May and go away, but remember to come back in September. Und dass das im Kryptobereich tatsächlich ein Fehler sein kann, das steht für mich fest. Man darf nicht allzu genau auf die Kurse gucken. Man muss auch ein bisschen auf die Fundamentals schauen. Und die Fundamentals, da tut sich im Moment eine ganze, ganze Menge. Ich möchte ganz gerne sprechen mit euch über das Thema Parachain Auctions bei Polkadot, das geht nämlich langsam los, ganz langsam, aber sicher kommt Polkadot in den Bereich, wo es so funktioniert, wie es auch funktionieren soll. Das Ganze kündigt sich zurzeit an, weil auf Kusama Kusama findet in den nächsten Tagen die erste Parachain Auction statt und wenn ihr nicht wisst genau, was das ist und so, bleibt einfach dran, ich erkläre das nachher in aller Ruhe und die Bedeutung davon, die kann man meiner Meinung nach Zurzeit gar nicht unterschätzen. Dann gibt es noch ein, zwei Neuigkeiten aus dem Bereich Layer 2 bei Ethereum. Da sieht es ganz so aus, als wenn jetzt in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, aber eher sogar in den nächsten Wochen etwas Druck aus der ganzen Sache kommt, weil es gibt nicht nur Polygon, es gibt noch andere Layer-2-Lösungen, die quasi in den Startlöchern sind, die teilweise sogar schon live gehen. Darüber möchte ich mit euch sprechen. Und es gibt ein paar Updates zu dem ein oder anderen Projekt, über das ich schon berichtet habe, Integral und Spartan. Das möchte ich auch kurz hier erzählen. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal rein, schauen wir erstmal auf den Bitcoin, auf die Kurse. Und zwar bin ich ja hier auf CoinGecko mal wieder. Bitcoin steht jetzt zurzeit Zeit. Hier ist es Samstag, der 5. Juni nachmittags, steht bei 36.045 Dollar. Entwickelt hat sich ganz leicht, also 0,3 Prozent nach oben entwickelt in den letzten 24 Stunden. Aber das täuscht ein bisschen darüber hinweg, dass die letzten 24 Stunden wieder mal irgendwie sehr, sehr turbulent waren. Ich finde natürlich unnötig turbulent, denn wie wir hier sehen, hat es hier auch einen kräftigen Dump gegeben. Und dieser Dump hängt damit zusammen, dass Elon Musk mal wieder irgendwas getwittert hat und alle wie die Lemminge quasi dann über die Klippe laufen. Warum auch immer das passiert, was die Leute diesen äh, Elon Musk an Bedeutung zumessen, das ist mir völlig schleierhaft, denn Elon Musk ist eigentlich jemand, der mit dem Space so richtig gar nicht viel zu tun hat, außer dass er irgendwie äh, auch mal Bitcoin gekauft hat, wie wir alle irgendwie hier im space Und ähm, ja, also muss jeder selber wissen, wenn er irgendwie meint, er müsste verkaufen, weil Elon Musk irgendwas twittert, ähm, herzlichen Dank für den Rabatt hier. Äh, da kaufen wir also ganz gerne dann immer mal wieder nach. Denn äh, das ist ja hier ein günstiger Einstiegspunkt. Ne? Also sieht man ja hier am Chart auch. Ähm, es ist quasi, also es ist auf jeden Fall ein schöner Rabatt, den man hier kriegt. So. Das ist also hier in den letzten sieben Tagen passiert. Man sieht also das, was ich auch eben schon sagte. Wir, sind, wir schwanken so zwischen 35.000 Dollar und 40.000 Dollar. Es soll nicht richtig über die 40.000 hinausgehen. Ähm, die ganze Sache bricht immer wieder ein, versucht wieder hochzukommen. Und äh, das Ganze ist also eigentlich glaube ich, ein bisschen so eine Zermürbungstaktik, weil wir schauen irgendwie alle auf den Preis und denken, boah, wenn der Bitcoin jetzt auf über 40.000 geht, dann geht es richtig los. Dann haben wir irgendwie die Fortsetzung unseres Bull Markets. Keiner traut sich aber so richtig, jetzt den, die Fortsetzung des Bull Markets wirklich auszurufen. Alle sagen immer, wenn das passiert, dann ist Bull Market und so weiter. Also meine klare Empfehlung dazu ist einfach, überhaupt gar nicht groß auf diese Dinge hören und gucken. Der Preis macht, was er will, der Bitcoin macht, was er will. Ähm, jede schlechte Nachricht, die irgendwie nachhaltig den Markt beeinflusst, kann jetzt in den Bear Market führen. Ähm, es kann aber genauso gut auch der Bull Market sein. Es ist eigentlich zu spüren, dass äh, der Bull Market eher äh, hier als nächstes dran ist. Also der Bull Market will, die Bullen wollen wiederkommen, aber es klappt noch nicht so richtig. Man muss einfach mal abwarten, was passiert. In der Zwischenzeit beschäftigen wir uns am besten noch ein bisschen mit den Fundamentals und schauen mal, wie immer, wenn der Markt so in einer unentschlossenen Phase ist, nach Projekten, die demnächst spannend werden könnten. Und dazu ist unter anderem auch mal ganz interessant, nochmal quasi sich hier diese, ähm, diese Gesamtliste zu sortieren nach den Kursentwicklungen der letzten sieben Tage. Und in den letzten sieben Tagen, da sieht man also besondere Gewinner, sind hier in den letzten sieben Tagen der Curve DAO Token, also das Curve Curve Finance ist hier tatsächlich um 60% Prozent gestiegen in den letzten sieben Tagen und ähm, sogar noch etwas höher. Man sieht ja hier, es hat in den letzten, äh, in den letzten 24 Stunden ungefähr also so einen kleinen Dump noch gegeben und das liegt daran, dass hier auch am Governance Modell bei Curve etwas geändert wird. Äh, außerdem ist äh, ein neues Projekt rausgekommen, das heißt Convex Finance, über das mache ich vielleicht noch mal ein separates Video, das quasi den Curve Token in einer bestimmten Art und Weise äh, verwertet und hier also höhere Rewards ähm, verspricht und was auch wesentlich einfacher zu bedienen ist als Curve. Wir wissen ja, die Curve-Seite, die sieht irgendwie ziemlich oldschool aus und die allermeisten Anfänger werden hier aus diesem Ding nicht schlau. Da wird man also eher ähm, von abgeschreckt, äh, was ist das hier und so weiter, warum gibt es bei Curve? Es gibt hier nirgendwo wirklich ein richtiges Mission-Statement, das den User abholen würde und so. Und Convex Finance löst dieses ganze Thema so ein bisschen. Dadurch ist, gibt es verstärktes Interesse am Curve-Token und der Curve-Token ist ähm, daher also auch im Wert gestiegen die letzte Woche. Dann gibt es Theta Fuel, das ist ein Coin, der ähm, beschäftigt sich mit einer, der gehört zu einer ähm, dezentralisierten Streaming-Plattform die auch gerade groß im Kommen ist, da tut sich einiges und ich hatte auch schon selber überlegt, ob ich mal den einen oder anderen Stream auf ähm, Theta TV starte. Theta TV sieht ungefähr so aus und äh, man kann hier also Rewards Quasi an die Streamer schicken, indem man T-Fuel äh, denen verschickt, beziehungsweise man kann auch irgendwelche Items kaufen und so weiter. ist also ein bisschen auf Gamer optimiert. Die NASA streamt hier irgendwie quasi rund um die Uhr. Ganz lustig, gibt sogar schon 322 Zuschauer. Man sieht aber hier, die anderen Streams sind eigentlich noch relativ stiefmütterlich mit sieben Zuschauern, 15 Zuschauern. Hier gibt es mal einen, der ein bisschen mehr hat. Aber ähm diese Plattform hat sich auf Gaming spezialisiert und gleichzeitig auch ein bisschen auf Blockchain. Es wäre also eigentlich ganz interessant, hier mal ein bisschen aus rumzuprobieren. Das habe ich auch schon angefangen, aber ich komme hier noch nicht so richtig klar. Ähm, dazu halte ich euch mal weiter auf dem Laufenden. Es gibt zu Theta TV. Es gibt es sogar zwei Tokens, einmal das T-Fuel. T-Fuel ist das also der Token, mit dem man quasi auf der Plattform den Streamern äh, Rewards zukommen lassen kann und so weiter. Man bekommt auch, wenn man irgendwie Node laufen lässt, T-Fuel als Rewards. Und dann gibt es noch vom Theta Networking Token. Ähm und das ist quasi äh, ein anderer Token, der dazugehört muss sich im Prinzip, wenn ihr Lust habt, wenn, wenn ihr das spannend findet, schaut euch das einfach mal an. Da gibt es einiges zu ähm, entdecken. Das Ganze ist leider, äh, finde ich, äh, basiert auf einem eigenen Wallet. Das ist also jetzt nicht so einfach, dass man hier, wenn man Metamask hat, dann irgendwie da direkt mitmachen kann. Aber zum Beispiel die Tokens, vor allem den äh, Tfuel-Token, den gibt es fuel token den gibt es auf binance.com auch zu kaufen und von da aus kann man dann in seinen Theta-TV-Account irgendwie auch die Tokens schicken. Also man kann, es ist relativ, es ist nicht besonders anfängerfreundlich, aber es geht irgendwie. Man, man kann es irgendwie schaffen, hier zu arbeiten. Und man kann es schaffen, hier irgendwie mitzumachen. Es ist eigentlich ganz, äh, es ist bestimmt die Arbeit, die Mühe mal wert, sich das anzuschauen und da mal ein bisschen was auszuprobieren. Genau, und ich werde das in irgendeiner Form demnächst unterstützen, indem ich da entweder meine Videos veröffentliche oder meine, äh, auch meinen Stream mache, schauen wir mal. Äh, ich muss aber erst die Technik vernünftig auf die Reihe kriegen. So, dann, wenn man weiterguckt, dann ist hier auch schon das nächste Thema zu sehen, nämlich Kusama. Und Kusama, das ist tatsächlich eine wirklich aus meiner Sicht bahnbrechende neue Entwicklung, denn äh, Kusama ist eng verzahnt, hat, hängt thematisch ganz eng zusammen mit Polkadot. Polkadot da laufen ja quasi schon einzelne Blockchains, also Polkadot ist ja ein, quasi ein System aus verschiedenen Blockchains, die über die sogenannte Relay Chain miteinander verbunden sind. Das ist die ganze Idee eigentlich hinter der äh, Skalierung bei Polkadot, nämlich man hat im Prinzip eine gemeinsame Blockchain, die quasi auf dem Layer 1 läuft und äh, dann sind mehrere Blockchains daran angeschlossen, die immer wieder committen, also ihren äh, Ihren, ihre Transaktionsdaten oder wie auch immer man das jetzt beschreiben soll, ich vereinfache das jetzt mal, also die ihren ihren Zustand hier auf die Relay Chain schreiben, so dass also die auch alle miteinander verbunden sind. Es soll Bridges geben, die zwischen den Parachains, also zwischen den einzelnen Blockchains quasi Daten hin und her schicken oder Tokens hin und her schicken. Und diese Parachains, das sind hochspezialisierte, sollen hochspezialisierte Blockchains sein die also zum Beispiel eins für NFTs, eins für DeFi oder mehrere für DeFi und so weiter. Das heißt also, der Konsensalgorithmus zum Beispiel, der hinter diesen Blockchains läuft, der wird angepasst, der kann also optimiert sein auf die Anwendung, die auf dieser Blockchain laufen soll. Und diese Parachains hier, die einzelnen Blockchains, die gibt es zum Teil schon, aber die sind noch nicht verbunden miteinander über die Relay Chain. Und das ist etwas, was jetzt kommen soll in den nächsten Monaten. Und warum, was hat das jetzt mit Kusama zu tun? Kusama ist das Netzwerk, ist quasi eine Version von Polkadot, die zum Experimentieren gedacht ist. Die ist also live, das ist eine echte Polkadot, ein echter Polkadot-Klon, der schon live existiert, auf dem auch Projekte laufen, auf denen man auch richtig arbeiten kann. Aber die, ähm, der, die Betonung liegt quasi darauf, dass das experimentell ist. Da werden zwar echte Werte gehandelt, aber das Risiko ist sehr viel höher. Das ist also quasi ein Testlabor, ein Live-Testlabor für Polkadot. Kusama ist eine, also quasi dasselbe wie Polkadot technisch. Aber es wird mehr Wert darauf gelegt, neue Dinge auszuprobieren als auf Stabilität. Und Kusama wird jetzt also die erste Parachain hier starten und zwar über eine Auktion. Und das ist auch das, was bei Polkadot, wenn das Ganze live geht, passieren wird. Es wird ungefähr 100 Parachains geben insgesamt. Bei Kusama und bei Polkadot glaube ich auch. Und welche von welches von den bisher laufenden Projekten, welche von den bisher laufenden Blockchains es schaffen werden auf die Relay Chain, das wird über Auktionen passieren. Die werden also wie ähnlich wie die LTE, Mobilfunklizenzen lizenzen oder sowas versteigert. Und ähm, diese äh, die, die Versteigerung der ersten, des ersten Slots auf Kusama, der ersten Parachain, des ersten Parachain-Slots auf Kusama steht unmittelbar bevor. Unmittelbar bevor bedeutet, das passiert in den nächsten, ich glaube, sieben bis zehn Tagen. Es gibt viele Projekte, die sich darauf bewerben und da kann man als Investor, da kann man mitmachen, indem man diese Auktionen für die einzelnen Projekte mitfinanziert über einen sogenannten Crowdloan. Das heißt, man kann also manchen, einigen Projekten im Grunde ein Darlehen geben mit dem die sich diesen Parachain Slot hier sichern können. Und dafür bekommt man von diesem Projekt dann entsprechend Tokens zurück als Belohnung. Aber man hat ja seine eigenen äh, Assets, die man denen gegeben hat, den nur geliehen. Das heißt also, man bekommt die Tokens von diesen Blockchains plus irgendwann eines Tages die Tokens, die man denen geliehen hat, zurück. Das heißt also doppelt. Äh, man kann hier im Prinzip doppelt profitieren, aber das Ganze ist leider doch ein bisschen komplizierter und äh, das ist aber etwas, da deutet sich schon mal an, dass also Polkadot jetzt so langsam erwachsen wird und ähm, wenn also Kusama, wenn das, wenn die erste Parachain Auction auf äh, Kusama erfolgreich gelaufen ist und technisch funktioniert hat, dann wird es relativ schnell auch mit Polkadot weitergehen, dann kommen die ersten Parachains auf Polkadot und das hat sich also tatsächlich auch im Kurs von Kusama hier diese Woche niedergeschlagen, die äh, 43% gestiegen über die Woche. Man sieht es ja hier auch. Und wie man sieht, ergibt sich hier nochmal eine kleine Kaufgelegenheit, denn die Crowd äh, Loans, die man also den Kusama-Projekten gibt, damit die sich für diesen Parachain-Slot Slot bewerben können, diese Loans, die gibt man, die muss man in KSM geben. Also, das heißt, wenn man diese da mitfinanzieren möchte, dann braucht man KSM-Tokens, Diese werden in den nächsten Tagen relevant und das kann unter Umständen bedeuten, dass der Kusama-Token nochmal steigt im Wert. Das bedeutet zwei Dinge. Zum einen, wenn man das finanzieren möchte, sollte man sich meiner Meinung nach ein bisschen beeilen, denn bevor das wieder steigt, muss man natürlich möglichst günstig die Kusama-Tokens kaufen, wenn man noch keine hat. Die andere Sache ist, ähm, natürlich ist es auch schön, hier auf eine Kurssteigerung zu hoffen und zu setzen und vielleicht hier ein bisschen was äh, mitzunehmen. So. Zu dem Thema Kusana, Kusama Parachain Auction mache ich diese Woche einen Livestream. Und zwar möchte ich ganz gerne in diesem Stream mit denjenigen, die Bock haben, gemeinsam hier investieren und in einen solchen Crowdloan reingehen. Dafür gibt es hier zwei Kandidaten. Zum einen gibt es das Moonbeam-Projekt. Also es gibt noch mehr Kandidaten, aber ich möchte ganz gerne äh, hier quasi mitmachen. Und zwar bei Moonbeam und bei Akala, wobei die Projekte konkret anders heißen. Es geht um Karura, das ist quasi Akala auf Kusama. Also total irre diese ganzen Wörter jetzt immer. Es wird wahrscheinlich auch total verwirrend. Also Kurara ist ein Projekt, in das ich gerne investieren möchte, wo ich ganz gerne mit in den Crowdloan gehen möchte, der dafür sorgt, dass dieses Projekt den ersten Parachain Slot auf Kusama bekommt und Moonbeam ebenso. Warum mache ich das? Weil das sind zwei Ethereum-compatible Smart Contract Plattforms. Quasi das sind also zwei Ethereum-kompatible Plattforms, Das heißt Projekte, die jetzt auf Ethereum laufen, auf der Binance Smart Chain, auf Polygon und so weiter, die können eins zu eins übertragen werden auf Polkadot über dieses Moonbeam. Und dasselbe gilt für Kurara. Kurara ist ebenso ein ähnlicher Ansatz. Man hat ja also quasi eine Ethereum-kompatible Blockchain, die dann auch sich bewirbt für einen der ersten Parachain-Slots auf Kusama. Und ähm, da möchte ich ganz gerne also mitmachen und ich werde also das in einem Livestream machen. Ich werde mich hier bewerben. Äh, das ist nicht besonders schwer, sich zu bewerben. Man muss hier einfach nur quasi Wallet verbinden und als Wallet erstellen, Wallet verbinden, in eine Mailingliste eintragen und so weiter. Und äh, das mache ich, das mache ich am Dienstag live und zwar Dienstag 14 Uhr und zwar ähm, 14 Uhr jetzt deutscher Zeit. Ähm, und da mache ich einen Livestream, wenn ihr da mitmachen wollt, dann kommt einfach in den Stream, dann ähm, können wir zusammen. Also zeige ich in erster Linie, denke ich mal, äh, wie man da reinkommt und was man da machen muss. Und äh, ihr könnt Fragen stellen. Und äh, wenn ich nicht weiter weiß, dann frage ich euch halt. Ne? So, also das ist Dienstag um 14 Uhr. Dienstag ist dann, was haben wir eigentlich für ein Datum am Dienstag? Ähm, schauen wir doch mal Kalender. Ich Blende das jetzt hier auch noch mal ein, dann ist es ja hier jetzt ein bisschen durcheinander. Äh, Dienstag ist der 8.6. Also am 8.6. um 14 Uhr mache ich meinen Stream dazu. Gut, das ist das. Ähm, die, Dann gibt es noch so zwischendurch was zum Amüsieren, glaube ich. Und zwar hat jetzt, ich äh, habe ich hier auf Reuters gefunden, die. Ähm, Meldung, dass die EU jetzt auch ein eigenes Wallet rausbringen möchte und zwar blockwide, also das heißt die gesamte EU bekommt jetzt ein eigenes digitales Wallet. Ähm, sehr schön, da freuen wir uns alle, gut gemacht EU, super, endlich können wir unsere Stablecoins hier irgendwie in ein offizielles Wallet packen, aber nein, so ist es ja nicht, denn die... Äh, es wird eine App sein und mit der App können wir also jetzt unsere Online, unseren Online-Ausweis und so weiter, alle möglichen Dokumente, wenn wir zum Amt gehen, können wir die da abspeichern und da vorzeigen und äh, es wird aber peinlich darauf geachtet, also hier mit Fingerabdruckscanner und Retina und all so ein Kram, äh, also super super äh, sicher alles natürlich ne? und äh, also das war jetzt nicht ernst gemeint und die ähm, äh, aber man äh, achtet hier besonders auf eine Structural Separation to prevent companies that access user data from using the wallet. Okay, also das heißt im Prinzip... Ähm man möchte natürlich verhindern, dass jetzt Facebook hier die ganzen ID-Sachen abgreift, was ja auch total okay ist. Aber gleichzeitig wird das natürlich bedeuten, nee, natürlich ist es kein kryptokompatibles Wallet. Natürlich werden wir weiter Metamask benutzen oder unseren Ledger. Hier wird nicht irgendwann so eine kleine EU-Flagge sein, mit der wir dann irgendwie unsere äh, DeFi-Sachen machen können. Schade eigentlich, Chance verpasst. Vielleicht kommt es ja noch irgendwann. Wir werden sehen. Also EU-eigenes Wallet, das soll jetzt in ein paar Tagen hier ähm, rauskommen, ähm, bin ich ja mal gespannt, wer das nutzt. Ich bin auch mal gespannt, wie das auf den Ämtern angenommen wird, wenn ich dann da mit meinem EU-Wallet ankomme und wie lange das dauert, bis sie das akzeptieren. So. Aber wie auch immer, also wir sehen, es geht irgendwie auch weiter. Äh, die Idee von digitalen Wallets kommt allmählich an in den äh, Behörden und in der Politik. Ähm, dann nächstes Thema, und zwar Ethereum-Skalierungslösungen. Das, es geht um Layer-2-Lösungen. Zum einen Polygon. Bei Polygon gibt es jetzt, es gibt jetzt tatsächlich von der Exchange OKCoin okay eine Integration, eine Polygon-Integration. Die Polygon-Integration bedeutet, dass wenn man jetzt auf OKCoin okay Krypto tradet, und Tokens hat, die man gerne auf Polygon weiter nutzen möchte, dann kann man die direkt auf Polygon abheben. Man muss also nicht auf Ethereum abheben und von da aus dann quasi über die Token Bridge zu Polygon gehen oder über irgendeine andere Geschichte. Man kann im Prinzip also direkt auf Polygon übertragen. Das ist super, weil man spart natürlich die ganzen Ethereum Transaktionsgebühren, die anfallen, wenn man über die Token Bridge vom Ethereum Netzwerk rüber geht zu Polygon. Ich habe mal nachgeschaut. Okcoin ist also tatsächlich auch verfügbar in Deutschland. Ich weiß jetzt nicht, wo habe ich es gefunden. Keine Ahnung. Ja, schaut mal. Also jedenfalls, man kann in Deutschland auch SEPA-Überweisungen machen. Das ist also hier so ein Exchange, der sich wahrscheinlich hier erstmal vorläufig anbietet, wenn man also hier quasi mit Polygon viel arbeitet weil man ja dann auch auscashen kann und das auf sein Eurokonto über eine SEPA-Überweisung übertragen kann. Der direkte Weg also vom eigenen Bankkonto zur Polygon hin und zurück, das gibt es hier jetzt bei OKCoin. Eine andere Sache ist Arbitrum. Arbitrum ist ein, ähm, eine andere Layer-2-Lösung außer Polygon. Polygon ist ja eine sogenannte Commit-Chain. Das ist ähm, also quasi eine Blockchain, die regelmäßig ihren eine Checksumme der gesamten, des gesamten Zustandes der Blockchain, also das heißt alle Transaktionen, alle Wallet-Stände und so weiter, alle Smart Contracts, die da deployed sind, werden zu einer Checksumme zusammengefasst und diese Checksumme wird dann in regelmäßigen Abständen auf der Ethereum Blockchain abgespeichert, damit ist sichergestellt, dass also der Zustand dieser Blockchain quasi ähm, immer stimmt und, äh, und überprüfbar und nachvollziehbar ist und Arbitrum ist eine andere Lösung. Das sind sogenannte Roll-Ups, die funktionieren technisch ein bisschen anders. Und die erste Roll-Up-Lösung, es gibt viele verschiedene, die kommt jetzt, also die ist jetzt live seit einiger Zeit, seit zwei, drei Tagen, also jetzt ist hier der 29. Mai, also es ist eigentlich schon sogar eine Woche. Also seit einer Woche ist die ähm ist das live, Arbitrum, aber nur zurzeit für Entwickler? Das heißt also, man kann hier quasi als Entwickler schon mal irgendwelche Projekte deployen, Tokens deployen und so weiter. Ist komplett offen. Jeder kann das machen, der also als Entwickler in sowas technisch in der Lage ist, das zu tun. Und das wird gemacht. Es ist aber noch nicht offen für normale User. Die Projekte sind, glaube ich, auch noch größtenteils im Verborgenen. Unter anderem hat auch Uniswap angekündigt auf Arbitrum eine Version anzubieten, meines Wissens wird auch irgendetwas im Bereich äh, Sushi-Swap oder so passieren, müssen wir nochmal gucken, aber jedenfalls, also Arbitrum ist äh, jetzt, das Mainnet ist live, es ist nur verfügbar für Entwickler und wird dann in den nächsten Wochen, wenn genug Projekte da laufen, auch freigegeben, dann hätten wir schon zwei Layer, zwei Lösungen für Ethereum, Das würde dann wahrscheinlich auch eine ganze Menge Druck aus diesem ganzen Netzwerk nehmen, denn die ganzen DeFi-Sachen werden, da bin ich sicher, nach und nach auf die Layer-2-Lösung wechseln. Da sind die Transaktionen sehr schnell, da sind die Transaktionsgebühren sehr niedrig und das kommt also auch in den nächsten Wochen. Arbitrum hat zurzeit noch keinen eigenen Token, man kann hier also eigentlich nicht, noch nicht wirklich investieren. Es wird hier aber vom Fair-Launch gesprochen und möglicherweise wird es auch einen Token geben, mit dem man dann später hier selber arbeiten kann. Das äh, hier ist EtherScan ist noch da drauf. Und ähm, das heißt also, es wird auch einen schönen Block Explorer geben und so weiter. Also hier passiert einiges. Es lohnt sich, Arbitrum meiner Meinung nach ein bisschen im Blick zu halten. So, das ist also jetzt das Neueste von äh, den Ethereum-Layer-2-Lösungen, und jetzt habe ich noch zwei Meldungen, zwei Dinge zu äh, erzählen, und zwar zu Projekten, die in meinem Stream immer wieder vorgekommen sind. Zum einen haben wir hier Integral. Integral oder Integral, das ist ja ein äh, innovativer Exchange. Auf Ethereum läuft der zurzeit. Ähm, da hatte ich vor einigen Wochen mal ein Video zu gemacht. Ich werde das hier auch noch mal einblenden, dann kann man das noch mal gucken. Die haben einen sehr innovativen, neuartigen Ansatz. Die Idee dahinter ist, dass sie quasi die Liquidität anderer Exchanges kopieren, und mit einem gewissen Algorithmus auf ihre Liquiditätspools übertragen. Das bedeutet also, dass ähm, man im Prinzip immer die besten Preise hier bekommt. Man kann hier die Preise von anderen Exchanges kopieren. Man kann das Orderbook kopieren. Und ähm, die Idee ist ziemlich neu und äh, experimentell, aber irgendwie auch vielversprechend. Ähm, Integral hat quasi einen Token versprochen, den Integral Token. Und der Integral Token, den gibt es noch nicht zurzeit. Aber man konnte quasi schon diesen Token meinen, indem man in deren Liquiditätspools einzahlt. Dann hat man also quasi irgendwo einen Kontostand angezeigt bekommen. Auf dem äh, konnte man sehen, also ich habe jetzt schon einen Integral-Token verdient. Aber diesen Token, den konnte man noch nicht abheben ins Wallet, weil es den Token auch noch gar nicht gibt. Und äh, inzwischen ist es also so, dass jetzt am 11. Juni dieser Token rauskommt. Das ist das Token Generation Event am 11. Juni. Das Ganze läuft so dass man sich hier bewerben muss. Wenn man also einen Integral Token haben möchte, dann muss man sich für dieses Event bewerben. Man muss bis 7. Juni 15.30 Uhr GMT Know Your Customer Dokumente ein, äh, abliefern. Also das heißt, man muss im Prinzip sich da identifizieren. Das passiert, weil ähm, man aus rechtlichen Gründen US-Investoren ausschließen muss. Also US-Persons and Corporations are not permitted to take part in this auction. Wir in der EU dürfen da mitmachen, aber wir müssen nachweisen, dass wir nicht aus den USA kommen. Deshalb muss man das hier abliefern. Danach wird dann am 11. Juni eine Auktion beginnen. Diese Gnosis-Auction, das muss man sich auch mal in Ruhe durchlesen, die läuft im Prinzip aber so, dass man quasi Gebote einreichen kann. Man kann sagen, ich möchte so und so viele Tokens zu dem und dem Preis kaufen, und äh, diese Gebote werden dann gesammelt, in eine Art Liste eingetragen und die äh, besten Gebote werden genommen, bis alle Tokens weg sind. Ne? Und äh, das, ähm, das passiert am 11. Juni. Irgendwann endet die Auktion am 14. Juni, also in der Zeit muss man seine Gebote abgeben und äh, danach wird dann der Token quasi verteilt. Und gleichzeitig fängt auch das Vesting an, der Tokens, die jetzt schon als Rewards verteilt wurden, wie zum Beispiel beim Liquidity Mining, wo ja eine sechs Monate Vesting-Periode losgeht. Diese sechsmonatige Vesting-Periode gilt also für die Leute, die jetzt schon Tokens verdient haben. Und die beginnt dann am 14. Juni, wobei bei dieser Vesting-Periode die Tokens in kleinen Schritten nach und nach freigegeben werden. Also das heißt, Sechs Monate sind 180 Tage ungefähr und in den nächsten 180 Tagen wird immer ein 180. der verdienten Tokens dann freigegeben, sodass man also dann auch am Markt mit seinen verdienten Tokens nach und nach teilnehmen kann. Die Idee dahinter ist logischerweise, dass äh, jetzt nicht alle sofort am 14. Juni ihre Tokens auf den Markt schmeißen können und dann der Kurs total tankt. Das ist irgendwie die Idee dahinter und diese ähm, die Westing-Periode fängt also dann an. Das Ganze kann man also nachlesen in dem Substack von Integral. Ich zeige auch noch mal ganz kurz den Weg, wie ich das gefunden habe. Also ich bin zum Beispiel auf den Integral Exchange gegangen bei Integral Link. Und beim Integral Link habe ich dann hier auf Learn More geklickt. Und bei Learn More geht es dann hier weiter. Zum Substack. Und bei, beim Substack findet man die ganzen Artikel. Unter anderem auch sehr wichtig, es hat einen Token-Split gegeben oder es wird einen Token-Split geben, 1 zu 10.000. Das heißt also, wer beim Liquidity-Mining mitgemacht hat und einen Integral-Token gemeint hat, der bekommt am Ende 10.000 Integral-Tokens. Das hat man, glaube ich, gemacht, weil irgendwie äh, das... Äh, zu wenig, nach zu wenig Integrate Tokens aussah. So, das ist das. Die nächste Sache, über die ich noch erzählen möchte, ist, wir haben, äh, ich hatte über das Spartan-Protokoll erzählt, es hat ja einen Hack gegeben, da sind die Liquiditätspools, die alten Pools von Spartan gehackt worden und größtenteils auch leer gemacht worden. Ähm, das heißt also, wenn ihr ich habe auch ein Video darüber gemacht, auch das blende ich hier nochmal ein. Wenn ihr in diese Pools hier, in die V1-Pools investiert habt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr eure Tokens, die ihr hier eingelegt habt, zu einem, aller, zu einem sehr, sehr großen Teil verloren habt. Und ähm, dafür hat es also jetzt in den letzten Wochen schon, das ist schon was älter, die Meldung, aber ich wollte es jetzt mal nachschieben, dazu hat es also hier eine... Kompensation gegeben und zwar wird der Token neu aufgelegt, das ist die Version 2 des Tokens. Die Version 2 des Tokens, die dient dazu quasi, die verlorenen Tokens zu ersetzen. Das bedeutet aber nicht, dass der Wert, der verloren gegangen ist, ersetzt wurde. Das ist mal ganz wichtig zu verstehen, man kriegt dann einen neuen Token, aber der neue Token ist in der Regel nicht so viel wert wie der alte Token. Es sieht nur dann im Portemonnaie besser aus, weil man einfach eine, große, eine größere Anzahl davon hat. Und ähm, es fühlt sich gut an, weil man irgendwie eine äh, Kompensation bekommen hat, aber in Wahrheit hat man natürlich doch das Geld verloren, was man oder die Werte, den Wert verloren, den man eingelegt hat, weil ähm, das Ganze natürlich irgendwo nichts anderes ist als eine Verwässerung. Aber natürlich ist es wichtig, dass man sich diese Kompensation holt, wenn man hier betroffen ist. Und ähm, das muss man, das macht man. Man kann, in, man kann hier quasi die alten Tokens, die man noch hat, umtauschen in die neuen Tokens. Dafür muss man hier erstmal aus dem Pool rausgehen. Selbst wenn ihr von dem Hack betroffen seid, ist es gut möglich, dass noch etwas von euch übrig ist, was da, also von euren Assets übrig ist, was da noch drin liegt. Dazu muss man das Ganze erstmal hier anbonden. Man muss also quasi die Tokens, die man gestaked hat, hier abholen, genau wie natürlich auch den Rest claimen, falls man hier noch was zu claimen hat. Und mit Bond, dann hat man erstmal seine liquiditätspool tokens zurück die vorher gestaked waren, dann geht man hier, obwohl man eigentlich aus dem Pool raus will, auf Join, das ist irgendwie super verwirrend, man geht auf Join und ähm, kann dann hier mit Remove aus dem Pool seine Tokens abholen. Dann hat man die Sparta Version 1 Tokens erst in seinem Wallet. Und der nächste Schritt ist dann, man geht quasi auf die Startseite von Sparta und bei der, auf der Startseite von Sparta kann man hier mit Upgrade Sparta seine V1-Tokens in V2-Tokens wieder umwandeln. Mit dieser Upgrade-Page hier. Ja, super, alles auf Deutsch. Das ist die, wieder so eine fürchterliche Übersetzung. Rüsten Sie Ihren V1-Sparta zu V2 und Anspruch, Anspruch fehlende Sparta von V1. Furchtbar. Also ich stelle mal um auf Englisch. Also Upgrade your V1 Sparta to V2. Hier kann man die also quasi upgraden. Und wenn man von dem Hack betroffen war, dann kann man hier noch quasi seine Kompensation claimen. Und dadurch bekommt man dann eben neue Sparta Tokens, mit denen man weiterarbeiten kann. Das sind quasi die Neuigkeiten, die ich gerne mit euch hier besprechen wollte. Ich werde diese Woche vermutlich auch noch einen weiteren Livestream machen. Und zwar möchte ich ganz gerne ein neues DeFi-Portfolio -Port aufbauen. Ich denke, das mache ich am Donnerstag. Und zwar am Donnerstag um 14 Uhr. Genau, machen wir das am Donnerstag um 14 Uhr. Da, machen wir, da mache ich einen Livestream und da werde ich ein neues DeFi-Portfolio aufbauen, das allein auf Polygon basiert. Wenn ihr also Interesse habt, in Polygon DeFi zu machen, hier gibt es ja so einiges, hier gibt es Aave, hier gibt es Curve auch und Beefy und so weiter. Nur eben nicht auf der Binance Smart Chain, sondern auf Polygon mit sehr, sehr viel besseren APYs als bei der Binance Smart Chain. Wenn ihr also irgendwie starten wollt mit Polygon, ich baue ein neues Portfolio auf, das mache ich in einem Livestream. Ihr könnt dazukommen und entweder mitmachen oder euch auch mit eigenen Ideen einbringen. Ich beantworte auch jede Frage, zu der, zu der ich dann auch eine Antwort weiß. Ach, auch die, wo ich nichts drüber weiß, die beantworte ich trotzdem irgendwie. Und dann ähm, freue ich mich darauf, wenn ihr da dabei seid. Also zwei Livestreams diese Woche, Dienstag 14 Uhr, machen wir, äh, kümmern wir uns um die ähm, Parachain Auctions auf Kusama. Sehen zu, dass wir da mitmachen. Das ist quasi ein historisches Event. Meiner Meinung nach kommt das auch dem Ethereum Crowdsale und so weiter nahe. Also ihr könnt direkt von Anfang an mitmachen und äh, das äh, machen wir zusammen am Dienstag um 14 Uhr und am Donnerstag um 14 Uhr live. Polygon Neues Defi-Portfolio. Ich zeige den genauen Workflow. Ich zeige, wie man in Polygon reinkommt. Ich zeige die Projekte, wo man investieren kann. Das habe ich zwar alles in, meinem, in meinen Videos schon gemacht, aber ihr findet das dann diesmal alles in einem Gesamtzusammenhang und könnt euch mit Fragen einbringen. Super, also dann. Ich freue mich auf nächste Woche, auf die zwei Livestreams. Viel Spaß, bis bald.